Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Pokémon Let's Go Pikachu, jawohl. Ähm. Ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen, bevor wir hier richtig loslegen. Wir machen nämlich gleich weiter. Ich habe noch meine Box ein bisschen voll. Äh, das klärt sich gleich. Die fliegen nämlich wieder raus. Die habe ich nur so random gefangen. Äh, ihr seht jetzt gleich schon die zwei, die ich eigentlich zeigen wollte. Die sind ein bisschen so auffällig, finde ich jetzt noch hier. <lacht> Einerseits habe ich meinen Arcani bekommen, ohne dass ich was... Ähm Machen musste dafür. Ich zeige euch gleich wie. Das war nämlich ein random Spawn. Und dasselbe mit Polygon. Also auch der Grund, wieso ich, noch in wieso ich noch in dieser Stadt bin. Und zwar hier Polygon. Ist nicht so gut, aber könnte man auch farmen, gibt's. Äh, ist nicht so top, muss ich sagen, aber ist okay. Äh, und zwar ist das ganz einfach. Ich habe extra Screenshots gemacht, damit es nicht heißt, ich habe die runtergezogen oder so. Ich habe die wirklich wild getroffen. Ähm, und zwar, ganz, beide direkt, ich zeige das noch ganz kurz, ähm, Herkunft Route 7 und dasselbe mit dem Route 7 mit Level 26. Ich habe die also im Wild gefangen, ich habe die nicht irgendwie hochgelevelt und zwar hier, genau da. Da stand plötzlich random in Arcani und ein Polygon plötzlich auch und dann habe ich die beiden hier gekriegt. Weil, das ist das dritte, was ich sagen wollte, das kommt jetzt nämlich gleich. Wie ihr seht, hier mein Team-Pokémon. Ähm, letztes Mal hatte ich nämlich einen 31er Bibor, das ist das hier. Und zwar habe ich da ja immer ein bisschen Probleme gehabt, weil der Angriffswert Minus hat. Ich habe mir jetzt ein neues Bibor gemacht. Es ist ein bisschen langsamer bis jetzt, aber das kann man pushen. Ich habe hier noch gar keine Bombos reingeklatscht. Ich wollte es nur mal zeigen, es hat 20 Angriffspunkte mehr bis jetzt schon. Und ist noch zwei Level drunter. KP fast gleich, Spezialangriff ist eh egal, das ist besser. Defensiv ist es genau gleich, wenn es ein Level Up hat, hat es gleich wieder äh, Doch 500 EP ähm, Hat es den Spezialwert, hat es schon überholt und Verteidigung hat einen Punkt Unterschied innet ist ein bisschen langsamer, aber das ist, weil ich das andere Biber schon mit Bonbons gepusht habe auf Initiative. Das habe ich jetzt extra nicht gemacht, um das zu zeigen. Würde heißen, mein aktuelles Team sehe dann jetzt so aus. Machen wir das doch mal wieder. Einmal noch Pikachu. Und ich weiß, wo ich die Mondsteine kriege, sorry. Das würden wir dann auch direkt noch schnell machen dann. So, das ist jetzt mein Team. So sieht das Ganze aus. Biba würde jetzt einen Push kriegen. Äh, ich glaube, das machen wir noch ganz kurz. Ja, wir sind ja schon drei Minuten drin. Ist okay, Nur kurz ein bisschen Flottbonbon reinjagen, wenn ich habe. Wenn nicht, das Pech gewesen. Okay, noch nicht, noch nicht. Wir können noch nicht. Ähm, das heißt, ja, hallo Pikachu. Heißt, ganz kurz gehen wir jetzt Himmelsritt machen. Also, wir fliegen in der Gegend rum. Wir müssen jetzt hier hinten nach Lavandia zum zum... Ähm, zum Geisterturm wieder. Ich mache mal kurz mein Getränk auf. Moment. Ist gerade ein bisschen laut gleich. So. ich sehe gerade. Ich muss nachhelfen. Wenn das dann hält. So. Ja, wir holen uns ganz kurz den Mondstein endlich. Ich habe nämlich herausgefunden, wo wir den kriegen. Und zwar im Mondsteinberg. Wer hätte es gedacht? Ne, es gibt glaube ich vier Orte für Mondsteine oder so. Bei Kaufen kann man die nicht. Allerdings sind das versteckte Items jetzt und nicht mehr offen sichtbar. Wie in den alten Spielen, wo man einen Pokéball am Boden gesehen hat und wusste, yo, da ist jetzt ein Mondstein drin. Das klappt leider nicht mehr. Wir müssen uns wirklich auf Pikachu's Schwanz, äh, Schwanzgewackel verlassen. Ja, und mein neues Bibo ist halt um einiges besser, weswegen ich jetzt halt für mein neues Bibo ein bisschen Zeit gebraucht habe. Ist, äh, nicht, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht aufgenommen habe. Das war wirklich zeitbegrenzt jetzt gerade. Ähm, nicht in diesem. Irgendein Krater hat Die meisten Krater haben anscheinend Items drin, so wie es geklungen hat. Ich glaube, unten rechts ist ein Krater, der hat einen Mondstein drin. Bin ich mir gerade ziemlich sicher, der war unten rechts. Der nicht. <lacht> Müsste... Hier irgendwo gewesen sein. Der kann es fast nicht sein, weil der hier steht. Ich dachte hier unten, vielleicht auch ein bisschen weiter oben. Okay. Ähm, was ihr auch seht, ich habe ganz viele Pokebälle. Hyperbälle, Superbälle habe ich auch einiges. Wir gehen trotzdem flüchten. Auch nicht. Es müssen größerer Krater sein eigentlich. Okay. Ähm ja, sonst gehen wir mal nach kurz nach unten gucken. Weil ich will diesen Mondstein haben, unbedingt. Ich will nicht mal Nido King. Okay, Paras, alles klar. Nee, aber ich wollte noch ganz kurz den Screenshot halt einfach zeigen, um zu zeigen, dass ich hier nicht irgendwie äh, das Zeug schon rausgetauscht habe, was ich gar nicht kann, weil ich noch nicht in die Safari-Zone komme. Äh, deswegen habe ich Screenshots gemacht. So, um zu zeigen, die sind legit. Sehr selten, aber ich wusste, dass Polygon zum Beispiel auch wild auftauchen kann und man kriegt eins geschenkt. Könnte ich, glaube ich, holen unterdessen. Da haben wir ihn. Das ist einer von vier. Mehr brauchen wir noch nicht. <lacht> den Rest holen wir dann, wenn ich äh, Living Decks, äh, nicht Living Decks, einfach den Pokédex fülle. Das ist dann besser, finde ich. Gut. Heißt, wir können jetzt hier raus. Fluchtzeit behalte ich noch. Weil wir sind ja recht schnell draußen. Aber das machen wir jetzt ganz kurz. Mein Nidoking, nämlich endlich. Nach all dieser Zeit. Ah, <lacht> oh, wie ich mich darauf schon gefreut habe. Schon die ganze Zeit. Schon lange überfällig. Weil das Problem war, ich habe das mit den Items, dass man den Schweifgewackel beachten muss. Habe ich zu spät erfahren erst. Deswegen war das ein bisschen ein Problem für mich. Ich hoffe, man hat trotzdem die Möglichkeit, Mondsteine irgendwie zu farmen oder so, weil drei oder vier Mondsteine im ganzen Spiel sind schon ein bisschen wenig. <lacht> ah, sorry. Will ich Fuchtler? Nee, das ist verwirrend wieder. Um, aber sie ist mega stark. Nein, wir lernen sie nicht. Komm, wir lernen sie nicht. Wir bleiben bei Kopfnuss. Momentan. Gut, dann haben wir das endlich. Oh, ich zwei Fluchtzeile, okay. Eins will ich einfach behalten dann noch. Joa, komm, wenn wir schon hier sind. Gut, ich habe schon wieder sieben Minuten verplappert, also ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ja, das waren jetzt halt noch zwei, drei Sachen, die ich machen wollte, euch zeigen wollte vor allem auch. zu tief. Okay. Ist noch recht schwer so zu zielen. Ich habe das immer noch nicht im Gefühl irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich werde das auch nie ins Gefühl, okay. Äh, ich habe das Gefühl, ich werde das auch nie wirklich hinkriegen, leider. Aber es gibt mehr EP, wenn ich es mache. So, und mein Bibo braucht gerade EP. Und ich mir schon... Oh, nichts, kennen wir schon, Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel 50. Wow. Okay. Gut, ich werde Bibor, wenn es Level 30 hat, nicht in der Folge selber Pushen, sondern in der Zwischenfolge wieder. Auch mal wieder alles verkaufen, was ich habe, vom Tabogas und so. Das gibt dann, glaube ich, auch einige Flottbonbons wieder, die ich in Bibor investieren kann, unter anderem. Und wir gehen jetzt endlich zum Lavandier-Turm. <lacht> Nach über 8 <acht> Minuten. <lacht> ja, es ist halt recht zeitaufwendig das Ganze. Geil, sollten sie hoffentlich sein. Ja. Boah, okay. Sorry, aber das muss jetzt einfach sein. Dann wurde das Mutter also... Genau. Team Rocket schnappt sich ein Knocker nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer verkaufen zu können. Tragos sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist echt furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Tragos in diesem Turm verschwunden ist. Ich halte am besten auch nach ihm Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Danke, pass auf dich auf. <lacht> ich habe ja gesagt, ich will seine Stimme mal ändern. Ich glaube, das mache ich mal jetzt. Ja, Gespenster sind zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Weil das, dieses Näseln, das ist echt nervig. Ah, du kommst genau richtig Adi. Unser Gespräch eben hast du gehört, oder? Du willst nicht zufällig mitkommen? Ich von mir aus. Ein Glück, ich dachte schon, ich müsste alleine gehen. Jetzt muss ich einfach schon mal vorgehen. Okay. Ich quatsche einfach mal noch Leute an. Ja, okay. Dafür vermisst sein Pipi. Sie vermisst auch irgendwas, oder? Oh, oh, das gucken wir jetzt noch an. Voll Zeit, schinden. So, ist egal. Sorry. Oh, es ist niedlich. Ich sehe sie meistens ein bisschen scheiße außen formell, aber vielleicht geht es ja hier, hier drin sogar. Okay, die ist noch recht okay sogar. Schick. Achso, die sind ein bisschen heller. Ich bleib mal beim Schwarz. Ah, die haben die Taschen zwar, ne? Das ist voll die coolen Taschen. Ja komm. Schuhe. Wir lassen unsere Schuhe mal. Mir gefällt das Braun nicht so. Aber wir lassen das jetzt mal so. So. Endlich. <lacht> Bonito King sieht cool aus, wenn er nachrennt. Und jetzt geht's los zu den Geistern. Wir haben jetzt das Silphscope vom letzten Mal. Also hier gibt's wirklich Gespenster. Hä, ha? Adi, was hast du denn da? Das Safe Scope hat die wahre Gestalt der Gespenster enthüllt. Achso, und jetzt ist es so, als würde ich durch die Safe Scope durchgucken eigentlich. Wahnsinn, die Gespenste sind also wirklich Wirklichkeit nur Pokémon? Ja. Jo, und jetzt betten wir uns einfach mal den Weg durch. Ups, ups, das war falsch, sorry. Den habe ich immer noch drehen, weil ich immer noch äh, Sau an letztes Kapitel laufen habe. Soll ich mal rechnen? Muss ich eigentlich mal mal spielen endlich? So Bibor. mein besseres Bieber. Ich glaube wirklich, dass ich Bibor als Mega spielen würde, zum Beispiel nicht Floor oder so. Wobei man kann sich ja im Kampf, da es keine getragenen Items mehr sein müssen, kann man im Kampf selber auswählen, wann man entwickeln will. Man muss nicht extra den Megastein mitnehmen, das ist schon nicht schlecht. Äh, was ich auch weiß ist zum Beispiel, dass man, wenn man Mewtwo hat oder Glurak, ähm, die eigentlich zwei Formen haben, und zwar einmal X und Y halt, ähm, kann man mitten im Kampf sagen, yo, ich möchte jetzt die X-Form, ich möchte die Y-Form haben. Okay. Ich hoffe, der Typ heilt mich wenigstens, wenn er mich schon begleitet. Das wäre noch ganz cool eigentlich. Du hast mich erlöst. Ah, cool. Ja, kein, kein Problem. Mach ich doch gerne. Ah, der begleitet mich gar nicht. Okay. Tip top. So habe ich das doch gerne. Ah, nee, kriegst steht gerade in so einer Ecke, wo es einen Glitch gibt anscheinend. Hab ich einen Hyperheiler? Nee, habe ich nicht. Okay. Okay. Ah. Das war jetzt ganz merkwürdig gerade. Uh, da ist nix. Oh, oh, oh, okay. Ja. haben wir jetzt mal Nebulak. Machen wir das mal so. Geht doch, also das ist es nicht schwer. Nebulok sollte hier nicht so viel EP geben, denke ich mal. Ja, doch, schon stabil. <lacht> ich kann nebenbei noch eine kleine Nebulak-Chain aufbauen. Wäre doch mega lustig. Wegen shiny Gänger und so. Ich habe mir zuerst den hier mal. Ich will mir gerade überlegen, ob ich gegen Geist einen stabilen Typ habe. Was also war das für eine Pose? Aber ich glaube, Turtok kann zum Beispiel Knirscher. Und damit kann man schon einiges anfangen. Ah, Biber natürlich halben Schaden wegen verbrannt. Na, Verbrennung sowieso noch. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich muss kurz niesen. Sorry. Komm, wir machen das mal, dann nervt er mich nicht mehr. Und bis. Siedewasser ist auch mega gut. Ich mag Siedewasser. Spiel ich auch sehr gerne, wenn es geht. So, ja, ich möchte mit Biber noch ein bisschen hochziehen, deswegen wird äh, Biber noch an erster Stelle stehen aktuell. Später wird sich das wieder wechseln. Du bist? super trank, okay. Ja, Nisu King, du musst nicht um. Ich finde das voll cool, wieder rennen trotzdem. Ja, ich wäre eh gleich vorbeigekommen, chill. Weg von mir, jedes Gespenst. Uh, uh, uh. Ich habe das. Da soll dieses. Diese Rassel sein, die sie da haben. Und alle nur mit Nebulak. Okay, mein halbstarkes Bibo. Wörtlich halbstark. Bringt mir halt wirklich nichts. Das fand ich so cool, wegen. Äh, ich spiele ja immer noch im Ultrasonne. Muss ich jetzt noch was farmen? Ich habe einen Fehler gemacht. Äh, ich spiele deine Zytomega mit. Äh, Lebensorb, das eigentlich sagt, ich kriege jede Runde Schaden, aber dafür wird der Angriff um, glaube ich, 25% oder so erhöht, was eigentlich recht gut ist, und dank Magiemantel kriegt er keinen Schaden, außer durch direkte Hits. Das heißt, dass der Lebensorb ihm keinen Schaden austeilen kann. Und der Gegner hat mich vergiftet, das heißt, ich war auch durch Paralyse, Brand, Schlaf und alles geschützt, weil ich schon einen status Effect Gift hatte. Und Gift macht keinen Minus, gibt mir einfach, einfach sogar schwer vergiftet wegen Toxin. Hab mich nicht gejuckt, weil ich keinen Schaden bekomme vom Gift. Und ich hatte keinen Brand drin, das heißt, mein Angriff ist nicht halbiert worden, was bei Zitomega auch nicht so schlimm ist. Ich konnte nicht paralysiert werden, um gestampft zu werden und ich konnte nicht ähm, schlafen. Also er hat mir sogar einen Gefallen gemacht mit äh, Mitoxin. Ach richtig cool. Du bist ein Fluchtseil. Da ist nichts. Dann fordern wir mal die heraus. Die sagen alle etwas das gleiche. Ich glaube, sie haben das Layout ein bisschen verändert. Fast dasselbe, aber nicht ganz. Habe ich das Gefühl. Kann auch sein, dass ich mich gerade ehre habe. Ich glaube, die haben das ein bisschen umgebaut. Aber es ist gut, wenn wir jetzt hier sind, weil wir sind eh schon mega überlevelt, habe ich das Gefühl gerade. Wobei ich habe die anderen kaum noch gelevelt, außer Biber, weil ich Biber halt wirklich das Level... Was weiß ich? Ich guck mal kurz. Biber habe ich mega klein gefangen. Und das Lustige war, dass es das erste horn war, das es gekommen ist bei mir. Ah, das kann ich nicht. Okay. Ich habe drei, vier Hornju gefangen, habe dann geguckt. Das erste, was ich gefangen habe, war das, was es jetzt ist, weil es gerade mega gut war. Das Wesen hat gepasst. Der Richter ist nicht so gut, leider. Die meisten Werte sind niedriger als beim alten, außer der Angriffswert halt. Aber das ist nicht so schlimm. Weil mit dem Push kommt es auf dasselbe raus. Weil das andere war auch nicht weg. War schon ein bisschen gepusht. Das hier ist es jetzt noch gar nicht. Also da kann ich schon gut investieren. Ja mal. Äh, was ich auch schon gesehen habe, das fand ich ganz lustig. Man kann das neue System mit den Bonbons recht abusen. Also ausnutzen. Äh, ich habe schon Videos gesehen, wie jemand mit einem Level 5 Kokuna irgendwie äh, mit Härtner. ne Level 7 war es. Der hat ein wildes Kokuna gefangen im Wald. Oder Safcon, eins von beiden. Und hat dann Härtner irgendwo reingenommen, dass es noch 3-4 AP hat. Und hat das, Bo das Bombersystem so missbraucht, dass das Vieh schon volle Werte hatte. Auf allen Punkten. Das heißt, es hat irgendwie die Werte von den Level 60er gehabt mit Level 7. Wegen diesem dummen Punktesystem in diesem Spiel. Und dann kam der da wirklich rein, hat mit, mit Init hat eigentlich alles überholt. Er musste halt einfach sehr viel heilen, aber das Safcon alleine hat es wirklich geschafft, die Liga zu machen. Und das fand ich recht lustig und recht speziell. Muss ich zugeben. Und das nur wegen diesem System mit diesen Bonbons. Was es halt sehr viel einfacher macht, aber halt eben auch recht missbraucht werden kann. Ah, Verwirrung. Scheiße Verwirrung. Vor allem ist es halt schlimm, dass, man, dass Verwirrung kein primärer Statuseffekt ist, sondern er kann mit Paralyse oder so gestackt werden. Scheiß drauf, ich heile mich jetzt nicht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Jawohl, sehr gut. Pipo Komm, Nö, okay. Ach nö, so ein Zufall. Dass die alle besetzen. Es gibt ja es gab ja mal eine Theorie drüber deswegen, aber ja. Das ist nur so am Rande. Teleport ist nicht so gut. Ich glaube nämlich hier kann man nie durch. Weil die war sonst hier. Das heißt, man konnte hier nicht durch. Ah, ja, ja klar. Knochen, des fliegt ein das ist sicher wegen Tragossa. Biber macht sich ganz gut, aus Boxsack. Ich hätte es vielleicht noch ähm, Schillauk heilen sollen, bevor ich rausgehe, aber mache ich vielleicht nachher noch kurz. Also jetzt dann gleich. Oder auch nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall wiederbeleben, aber... Du bringst mir schon was. Ja, komm von mir aus. Ich mach Glut. <lacht> Jawohl. Okay, jetzt habe ich langsam ein Problem mit meinem Pokémon, wenn ich alles vergiftet wird und so. Wobei, nächste Ebene sollten ein Heiler kommen. Wenn sie das Heilfeld noch. Ich hoffe, sie haben das Heilfeld noch drin gelassen. Aha. Okay, ja, wir haben echt einen Vorteil vom Level gerade. Das ist recht gut. Ja, du bist verloren, wuhu. Ähm. Da unten war noch ein Item. Okay, ich habe es noch gedacht, da liegt sicher noch ein Item. Das holen wir dann gleich. Ich nutze zuerst mal in 23 Minuten. Ja, wir können noch ein bisschen. Einen Beleber. Und ich habe keinen Giftheiler, heiler nix. Scheiße. Okay, das heißt, die beiden müssen zuerst sterben, dass sie wieder gut werden eigentlich. Sieht schon interessant aus hier, ein bisschen mehr so, wirklich, es hat jetzt ein Friedhof-Feeling drin. <lacht> klar war das ein bisschen schwieriger zum äh, Gestalten im Gameboy, das ist mir vollkommen klar. Aber ich mag das Design jetzt wirklich. Und bitte sag wirklich, jawohl. Ah, das schlägt auf dem Pokéball an. Dort hinten muss ein Item sein. Ja, das ist, ich sehe es. Ja, komm, wir gehen noch kurz hier rein, dann gehen wir heilen. Werde einer von uns, ja, okay. Nö. Hitoe. Hitoe. Keine Ahnung wie. Ja, ein Pokémon kriege ich noch klein. Komm. <lacht> da hätte ich vielleicht nicht mal meinen T. beleben müssen, aber ich will Sherlock gerne kämpfen lassen. Einfach weil ich will, dass er endlich mal weiterkommt vom Level her. Ja, Bibo hat jetzt die Hälfte erreicht von Level 30. Sherlock ist auch gleich bei Level 35, soweit ich weiß. Ja, auch etwa die Hälfte, okay. Autsch. Und bis. Sehr gut. Was für ein Albtraum. Ja, das ist Pech gehabt. Ja, tut mir leid, wenn wir jetzt die Folge ein bisschen in die Länge gezogen haben mit Scheiße, aber... <lacht> Entschuldigung. Gehört auch dazu. Kann man halt nichts machen. Ab und zu muss das auch mal sein. Äh, wir gehen noch ganz kurz hier aufs Heilfeld. Top. Jetzt jedes Mal, wenn ich da einen Schritt mache, oder wie? Ah, ne. Gut. Also, ich würde das sagen, wir beenden mal kurz. Sieht schon geil aus. NidoKing backt sich überall fest. <lacht> okay. Äh, ich bedanke mich bei der Für euch hat gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, jo, Bis zum nächsten Mal. Cheerio!